Diese Station heißt Hockwände. Du kannst die Hockwende zuerst an der Bank üben. Dort ist die Übung etwas einfacher. Stelle dich neben die Bank und lege deine Hände nebeneinander auf die Bank. Springe mit geschlossenen Füßen gleichzeitig ab und springe auf die andere Seite der Bank. Lande mit beiden Füßen gleichzeitig. Greife mit deinen Armen etwas weiter nach vorn und wiederhole die Übung bis zum Ende der Bank. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du es auch am Kasten versuchen. Stelle dich mit beiden Füßen seitlich auf das Sprungbrett und lege deine Hände nebeneinander auf den Kasten. Mache erst ein paar kleine Sprünge auf dem Sprungbrett, um Schwung zu holen. Springe dann mit beiden Füßen gleichzeitig ab und lande mit den Füßen auf dem Kasten. Richte dich dann auf und springe herunter. Wenn du möchtest, kannst du auch einmal in einem Schwung über den Kasten springen. Achtung! An dieser Station müssen zwei Kinder beim Auf- und Abspringen sichern. Nutze beim Aufspringen den Klammergriff am Oberarm. Und beim Herunterspringen den Sandwichgriff. So sieht es beim Aufhocken aus. So beim direkten Überspringen des Kastens.